leute ganz leise ich habe die playstation ich bin jetzt hier in dem haus eingebrochen habe die playstation geschnappt und äh, ich hoffe ich komme jetzt hier weg also ich hau jetzt hier durchs fenster ab und äh, ja dann sehen wir uns gleich Hallo Freunde der gepflegten Virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und ja, wie ihr schon gesehen habt, die Playstation ist mein und äh, ich bin entkommen, also kann nichts mehr schief laufen. <lacht> ja, wie ihr seht, wir zocken heute schief Simulator VR und ja, wir sind darin ein in, in, Dieb und müssen in Häuser einbrechen, wir haben verschiedene Werkzeuge, die wir uns freischalten können, um das zu bewerkstelligen die Leute haben einen wirklichen Tagesablauf, den wir ausspionieren können. Habe ich jetzt so nicht gemacht, aber äh, kann man machen. Und äh, man wird, im, das wird auch angezeigt. Im, wir, haben, man, wir haben so ein Tablet, da werden die wichtigsten Daten angezeigt. Man kann Infos kaufen zu den ganzen Häusern, wenn man da keinen Bock drauf hat, das Ganze aus, auszuspionieren. Da gibt man Tipps und so weiter. Also äh, man kann da echt viel machen. Man kann Kletterhandschuhe freischalten, verschiedene Dietriche, einen Glasschneider, dass alles leiser vonstatten geht. Und ja, also echt viel möglich. Ich habe jetzt mal so euch einen kleinen Einblick verschafft in das Game. Also, es ging jetzt noch nicht weit. Ich habe zuletzt, glaube ich, den Dietrich freigeschaltet. Damit habe ich ein bisschen hantiert. Und ja, aber mir hat Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht immer erfolgreich war. Also, ich bin auch schon mal geschnappt worden von der Polizei. Ja, wir können auch mit dem, mit dem Wagen fahren. Das ist natürlich ein bisschen, ja, sage ich mal, Motion Sickness anfällig für die Leute, die da Probleme haben. Bei mir ging es jetzt, aber man merkt schon, dass es ein bisschen ein ja, komisches Gefühl ist. Also hatte ich auf jeden Fall... Das Spiel ist momentan noch sehr hardware-hungrig, aber da sollte jetzt bald ein, äh, ein Patch rauskommen, der das Ganze fixt. Und ja, also es war spielbar, aber äh, ja, ich habe auch jetzt auf meinem neuen PC gespielt, der natürlich auch momentan noch aktuell ist. Und äh, ja, 1080 Ti Grafikkarte. Es ist nicht die aktuellste. Aber war jetzt kein Problem beim Autofahren. Hat man es ein bisschen gemerkt, dass es ruckelte. Aber ansonsten äh, lief das echt ganz gut. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal die. Steam-Seite rein und ja, hier sehen wir uns auch schon. Werde ein Dieb in VR, spüre den Thrill bei Diebstellen einer frei zugänglichen Sandbox. Nutze Brechstangen und Hightech-Geräte. Verstecke dich vor der Polizei oder fahre einfach wie ein Verrückter mit einem Wagen. Ja, mit dem Wagen bin ich abgehauen. Mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich. Und äh, ja, man kann sich wohl auch verstecken. Also ich habe da so eine Tonne gesehen, das habe ich jetzt gar nicht probiert. Aber damit da kann man sich dann wohl auch vor den Bullen verstecken. Darf ich Bullen sagen? Weiß ich gar nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ist da vieles möglich. Hier sehen wir, ich glaube, der hat schon diese Kletterhandschuhe, die man freischalten kann. Also man kann über kleine Zäune oder so noch gar nicht klettern. Ich weiß nicht, ob das dann mit diesen Handschuhen geht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich da auch mal gerne einen Livestream von mache, wenn der nächste Patch mal rauskommt. Äh, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es einfach unter die Kommentare dann machen wir da mal gerne einen Livestream von, wenn ihr denkt, ja, ein Tupac mal dabei zu beobachten, wie er so einbricht. Äh, ja, schreibt es einfach rein. Ist für die ganzen äh, Brillen, für die gängigen Brillen, Wolf Index, HTC Vive, Oculus Rift, WMR-Brillen, äh, läuft das Spiel. Ich habe es jetzt auf der Wolf Index gezockt. Hat sogar Finger-Tracking, äh, was super funktionierte. Und ja, das dazu. Erscheint morgen, am 12. November. Äh, Preis weiß ich jetzt leider nicht. Und ja, Ton ist englisch, aber sonst äh, in mehreren Sprachen verfügbar, wie ihr hier seht. Also äh, da wird keiner Probleme haben, das zu verstehen. Ja, das war es eigentlich schon mit der kleinen Vorstellung hier. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Los geht's. So Leute, willkommen in unserer Gauner Werkstatt beim Schiefsimulator Simulator VR. Und ja, ich habe schon mal eine Tutorial-Mission gespielt, um mal zu schauen, wie das Spiel so funktioniert. War jetzt keine tolle Mission, von daher beginnen wir direkt mit der zweiten Mission hier. Aber das ist jetzt unsere Werkstatt, von der wir aus alles planen und so weiter. Und wir können hier verschiedene Sachen auch freischalten. Hier wird uns angezeigt, Elektronikstufe 1, Hacking-Werkzeuge. Also das können wir noch nicht, das ist noch abgeschlossen. Da unten ist eine Werkbank, da müssen wir gleich mal schauen. Hier haben wir ein Bett. Da können wir immer wieder äh, schlafen nach irgendwelchen Missionen. Hier wird uns jetzt eine gelbe Raute angezeigt. Das heißt, wir sollen direkt äh, mal hier hingehen und äh, mal am Computer was checken. Also wir sind noch immer in so einem kleinen Tutorial, sage ich mal. Ja, Finger Tracking ist komplett auch vorhanden mit dem Valve Index Controllern. Wie ihr seht, das können wir den Bullen gleich zeigen. <lacht> Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal zum Computer und schauen mal, was der äh, Typ von uns will. Here you can buy secrets, hot tips on what's where, who's gardening it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I wrote on Greenview 109. Okay, hier kann man sich mal informieren, was für Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Die Häuser immer haben. Und ja, das kostet jetzt momentan noch nichts. Ein tolles Forum, steal your forums. <lacht> es ist einfach, den beschädigten Zaun hinter dem Haus kaputt zu machen. Gut zu wissen. Der alte Fernseher ist ein bisschen was wert. Okay. Ersatzschlüssel in der Schublade. Das Haus steht Now, die ganze Zeit leer. Na, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Also wir können den Sound kaputt machen, um da reinzukommen. Den Fernseher können wir uns, uns nehmen und der Ersatzschlüssel ist in der Schublade. Okay, Haus steht leer, von daher ist es ja eigentlich perfekt für uns. Ähm, wir haben hier so ein, so ein Tablet und hier können wir auch alles machen, was wir wollen, und die Grafik anpassen, Geräusche, Sounds, die Einstellungen, ne? hier haben wir jetzt äh, Haupthand, Rechtshänder, Linkshänder, was wir wollen, wie wir das Auto steuern wollen, ob wir jetzt wirklich mit der Hand steuern wollen oder einfach mit einem Touchpad können wir machen. Tablet skalieren, dann können wir es kleiner oder größer machen. Kriechen ähm, können wir kalibrieren, also wenn wir wirklich hier so äh, rund unten sind. Ja, Gameplay, Hard Mode und so weiter. Also es ist echt viel, was man hier einstellen kann. Wir können Skills freischalten, da habe ich jetzt noch nichts gemacht, weil wir auch noch nichts haben an, an äh, verbleibenden Skillpunkten. Und ja, das war es eigentlich auch erstmal. Ich spiele momentan noch mit dem alten Patch, also das Spiel erscheint ja für mich jetzt morgen, am 12.11. Und äh, wir haben den 11.11. .11 heute. Äh, äh, äh, <lacht> Und äh, ja, der Performance-Patch ist noch nicht äh, erschienen. Da gibt es noch ein paar Probleme. Also das Spiel ist äh, ziemlich hardwarehungrig momentan noch. Aber äh, ja, ich habe jetzt natürlich auch einen neuen Rechner. Von daher ist es also für mich jetzt flüssig. Trotzdem braucht das echt viel und äh, da arbeiten die Entwickler noch dran. Und ja, das mal so. Hierzu zu dem Thema. Und ja, hier haben wir so ein Inventar. Das habe ich beim ersten Mal geklaut. Das ist ein Toaster. Das kann ich müsste man ja eigentlich verkaufen können, ne? Lass uns mal kurz hoch zu diesem Computer, ob wir den verkaufen können. So. <lacht> Rent is suck. Suck live. <lacht> nee, wie verkauft man die Dinger? Das, das muss ich jetzt echt mal wissen. Ich habe eine Pfanne verkauft, äh, geklaut und diesen Toaster. Ja, hier haben wir immer einen Rucksack, da können wir unsere Ware immer reinpacken. Toaster. Gewicht 1. 30 Dollar wert. Ähm, jetzt hier nichts zum Verkaufen, ne? Machen wir mal weiter. Black Bay. Würde ja sagen, dass wir hier was... ...was ticken können, oder? Ah, okay. Da müssen wir was zusammensetzen. Also wir brauchen noch einen Topf. Das ist wahrscheinlich immer das, was irgendwie gesucht wird, vielleicht. Okay. Dann packen wir uns das wieder rein. Also wenn man sich das nimmt, hält man das an dem Rucksack, dann vibriert der Controller und dann kann man eigentlich loslassen. Meistens funktioniert es so, wie jetzt. Okay. Äh, so. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz an diese Werkbank. Und da zum Schrank möchte ich auch nochmal. Um das mal zu so zeigen. Aber hier ist momentan um nichts. Okay, Begutachtung Stufe 2. Brauchen wir noch nicht. Okay, das kostet. Kostet das was, wenn wir das jetzt da reinpacken? Oder. Ja, ich denke schon. Ne, nee, brauchen wir nicht. Okay. Da nichts hier raus und dann wollen wir den Auftrag mal. Geh zu deinem Auto, machen wir. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pocket at Greenview 109. Okay, wie gehe ich zum Pfandhaus? Ist egal. Wird uns wahrscheinlich gezeigt, wie wir zum Pfandhaus kommen. Autofahren ist nicht so wirklich äh, toll. Also Motion Sickness anfällig definitiv. Handhaus. Ah. Okay, da brauchen wir nicht hinfahren. Aber wenn wir unsere Sachen geklaut haben, dann müssen wir immer abhauen und wahrscheinlich auch irgendwann mal vor der Polizei. Und äh, ja, das ist dann äh, ein bisschen schneller. Und nicht ganz so toll. Aber sind ja nicht alle Motion Sickness anfällig. Welcome back. Der sieht aber gefährlich aus. Komm, wir geben dem die Sachen. Der haut und sonst. <lacht> so. Zack. So, dann haben wir noch... Wir haben noch eine Taschenlampe. Die behalten wir, aber die verkaufen wir nicht. Die Taschenlampe war ganz cool. Danke. Große Gegenstände können wir da hinpacken. Nicht die Tür. Ah, okay. Auch ganz cool, dass man so ganz locker bewegen kann. So, rein da. Greenview Street. Okay, ich muss jetzt mal schauen, wie wir da hinkommen. Boah, Drehzahl, <lacht> Wir sollten nicht direkt vor dem Haus parken, suchen wir uns mal ein abgelegenes Plätzchen und gehen zu Fuß dahin, würde ich sagen. So, parken wir hier einfach mal. Gucken wir mal auf Fenster. Tür zu komm. Nicht, dass uns nachher noch die Karrie geklaut wird. Also Echt eine üble Nachbarschaft hier. So. Und da das eh immer leer sein sollte, sollte die Gefahr jetzt nicht zu groß sein, erwischt zu werden. Aber trotzdem sind wir vorsichtig. Wir gehen jetzt mal hinten zum Zaun. Das wurde uns ja gesagt, dass da was kaputt ist. Und hoffentlich habe ich jetzt noch meine Brechtange. Nein, die habe ich nicht. Die habe ich eben auf jeden Fall gehabt. Ah, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Wechstange. Das wäre jetzt übel. Da ist er doch. Da ist er doch. Okay. Wir waren vorsichtig. Und mal rein. Kann es natürlich auch jeder jetzt gesehen und gehört haben. Waren ja auch nicht gerade leise. Sind die Fenster zu? Okay. Wir können die auch einsch... Glasschneider wäre natürlich cool. Äh, wir können die auch einschlagen, aber da machen wir natürlich auch Krach. Wir gucken jetzt mal, wie wir so reinkommen. Da liegt der Schlüssel. Und mal hier dran. Hahaha. <lacht> Schau mal, ob die Tür zu ist. Verschlossen, okay. Wir wollen noch irgendwas klauen. Schnell. Und jetzt hauen wir schnell ab. Wir haben einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Okay. Ach, der kann uns doch gar nicht gesehen haben. Mann, sind wir schlecht. Das gehen wir jetzt aber nochmal besser an. mit beiden Händen packen. Ja, wir können natürlich... Okay. Also das hat jetzt keiner gehört. Ist natürlich auch gut. Da ist Kohle. Schönen Rucksack rein. Wir räumen jetzt die ganze Bude hier leer. Okay, Pfannen. Man kann immer, wenn man äh, was in die, in die Hand nimmt und dann den Trigger drückt, sagt er einem, was das wert ist und... Ja, dann weiß man, okay, das kann man klauen. Hier ist noch ein Topf. Bringt alles Erfahrungspunkte und natürlich auch Geld. Nutzloser Gegenstand braucht man nicht. Okay. Wir können jetzt schon mal probieren, hier aufzuschließen. Schlüssel haben wir ja. Okay, schon mal nicht schlecht. Schauen wir hier, was hier noch drin ist. Das ist das Badezimmer. Und äh, ja, ich habe auch im Badezimmer immer äh, einen Müllbeutel, ja. Den, den lasse ich einfach da liegen und daneben lege ich mal Geld. Also das ist äh, ganz normal, da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Macht das auch so. Ist immer gut. So, aber ein schönes Versteck ist ja eigentlich immer hier, ne? Da haben sie, einen, haben sie natürlich nicht dran gedacht, dass man da aufmachen kann. Okay, jetzt brauchen wir einfach nur die Tür schon mal aufmachen nehmen uns den Fernseher und dann, dann verpieseln wir uns einfach. Der Fernseher ist richtig was wert. Also es ist ein, äh, ein... 4K... ...Oled, 70 Zoll. Also da kriegen wir richtig was für. Ich gehe zu meinem Auto... ...und die Frau, die hat mich nicht gesehen. Ey, Puppe! Willst du den Fernseher kaufen? Ne, ist ganz normal. Also, Leute, ich ziehe hier gerade um. Ja? Die Bullen können mich mal. Hoffentlich nicht. <lacht> geil, sehr geil. Also das Spiel gefällt mir, auch wenn ich jetzt wieder nicht geschafft habe. <lacht> nee, das wird nichts geben. Also wir müssen den definitiv mit beiden Händen anfassen. Okay, warte mal. Und dann machen wir es anders. Ich stelle den jetzt hier hinten hin. Ich pack hier einfach oben. Ich stelle mich hier an der Straße und äh, lade den dann ein. Glaube ich besser. So. Wird auch langsam dunkel. Ist weniger auffällig, wenn wir es so machen. Ah, boah, ist der schwer. So, zu. Bam, rein. Keiner gesehen, oder? Aber man muss natürlich auch lernen, wie das funktioniert hier, das Ganze. Ich hätte jetzt nicht ahnen können, dass sie eben da oben direkt stehen. Ja, der hat nicht viel PS, der Wagen hier, also... Berge sind echt schwer für den. Und geschafft! Und wie in jedem Game wäre hier ein Koop-Modus echt genial. Wird natürlich nachher interessant, wenn man äh, so viele Sachen kaufen kann und schaut mal, was wir hier alles noch holen können. Ein Glasschneider, Safeknackerwerkzeug, Kletterhandschuhe, Dietriche, einfacher Dietrich, Elektropick und so weiter. Also ist einiges möglich. So, jetzt sollen wir auf Black Bay gehen. I set up a page on there for the TV. Go there and sell it. Elektronik alter Fernseher. Verkaufen! Yeah, good work. Poh, 60 Now, Dollar. Click on the rent a thug tab. Rent a thug. Now here you can find a little extra work. I put one on there just for you. Ah, okay. The one with the dishes. Okay. Now drive back to 110 and break some dishes with the crowbar. Kriegen wir hinten müssen wir uns aber einen kleinen Parkplatz suchen, oder? Ja hier sollte es sein. Der Ausgang ist blockiert. Jetzt, jetzt nicht mehr. <lacht> So, jetzt schauen wir uns das Haus mal an. Okay, hier brauchen wir aber einen Dietrich. Können wir den direkt hier kaufen man den direkt hier kaufen Dietrich? Ne, okay. Wir versuchen einmal um, ums Haus rumzukommen. Okay, laufen wir einmal zur Front. Man sieht ja auch ganz nicht, wie man wirklich aussieht, sieht man jetzt wirklich aus wie so ein Verbrecher. Jemand zu Hause denn? Okay. Wir sollen ja einfach nur was zerstören. Gucken uns aber jetzt erstmal an, ob irgendwo einer vielleicht schläft im irgendeinem Schlafzimmer oder so, aber hier ist auch nichts, ne? Okay. bevor wir es kaputt machen, checken wir mal ganz kurz, was hier zum, zum Klauen gibt, denn wenn wir schon irgendwas machen, dann wollen wir auch noch Geld verdienen dabei. Turnschuhe sind ja so mega angesagt, aber ein nutzloser Gegenstand. Das hier auch? Ja. Also Anziehklamotten sind sowas von uninteressant hier in dem Spiel. So, was wäre jetzt, ist das ein, ein Deo-Stick? Wäre vielleicht für Perverse interessant, die so einen gebrauchten Deo-Stick haben wollen. Kleine Schnüffler. Komm, geh mal rein damit. Haben wir hier noch einen Braten drin? Nein. Nutzlos. Ich kann vielleicht noch reinschauen. Also, die Physik funktioniert echt super in dem Spiel, finde ich. Aber es ist auch nichts wert, oder? Nee. Okay. Dann haben wir eigentlich alles, würde ich sagen. Das ist die Eingangstür. Könnten hier nochmal probieren, ob da irgendwas drin ist. Geld. Ist auf jeden Fall schon mal besser, als das Geld einfach in ein Badezimmer zu legen. ging's raus Okay Great. Now go buy yourself a DIY simple lockpick on tools for thieves. Dietrich kaufen ja, müssen wir aber wahrscheinlich zu Hause machen, ne? Scheiße, wir wurden, wir wurden äh, gesehen. Und da gerade Beweise... Müssen wir die eigentlich umbringen, oder? Aber ist weg. Komm, wir verziehen uns. Fahr nach Hause. Hattengas. <lacht> ich würde sagen, einen Auftrag machen wir noch. Aber ah, Spiel gefällt mir. Lohnt sich. Und das gab es ja vorher als Flat Game und ich habe es noch nie gehört vorher. Also ich weiß auch nicht, ob es mir als Flat Game jetzt Spaß gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen. Dürfen nicht irgendwie den auffällig sein und den irgendwie reinfahren oder so. Erstmal schnell zum Pfandhaus, wieder die Sachen abgeben. Das ist bestimmt Dimitri, oder? Hört, hört sich auf jeden Fall so an. Dimitri, ich habe wieder ein paar tolle Sachen für dich. Hier so ein Kessel, ja. Kann man Wasser drin heiß machen. Ach, Dollar, willst du mich verarschen? Also... Dimitri, ein Edelstahltopf, kannst du Nudeln drin warm machen, kannst du eine Soße drin machen, also alles. Also da möchte ich mindestens 30 Dollar für haben. Junge. hast Glück gehabt, hast echt Glück gehabt. Aber du kannst schön falten, deshalb bin ich dir äh, jetzt auch nicht sauer. Und da haben wir noch eine Pfanne. Ja, war immer wieder nett, mit dir Geschäfte zu machen oder auch nicht. Wir gehen uns jetzt an Dietrich kaufen. Dietrich. Benötigt Schlösser knacken zwei. Ah, wir sollen ja auch den, den hier kaufen. Ah, du bist nett. Du bist ein netter Kerl. Kann man den jetzt auch hier so nehmen? Ne, okay. Äh, wo hat er ah? Da hat er eins liegen. Ah, der bringt uns alles bei. Wir noch mal nochmal neue, neue Poster hier. Also hier könnten wir eins von äh, Pamela Anderson hinhängen. jetzt kommt weg. Da machen wir Tupac hin. Hier Ice Cube. Da wird schon toll. <lacht> so. Du musst den richtigen Winkel mit der Haarklammer finden und dann den Schließzylinder drehen. Je näher du am richtigen Winkel bist, desto mehr dreht sich der Zylinder. Ah, okay. Was ging eigentlich? War ganz in Ordnung. So, hier haben wir jetzt auch so einen Tagesablauf von den äh, Bewohnern, wann die da sind und wann nicht. Und ist das jetzt die aktuelle Zeit? Also brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen schlafen, bis wir da sind. Das probieren wir mal. Du kannst hier schlafen. Ja, möchte ich auch. Ich möchte schlafen. Drei Stunden. So, die sind jetzt nicht zu Hause. Das heißt, wir könnten eigentlich mal hin, ne? Nur mit den Parkplätzen muss man hier echt... Ah, guck mal hier. Wir packen mal rückwärts ein. Wow! Ah. Oh. <lacht> nein, nein, nein. Bin zu weit. So. Schlafen, ich will nicht schlafen. Was haben wir denn jetzt hier? Notizen? Wir haben doch noch Zeit. Die sind doch, die sind doch jetzt nicht da. Ach nee, das ist unbekannt. Okay. Nicht zu Hause. Also, wir haben zwei Bewohner. Ist das auch unbekannt oder sind die da? Also, müssten wir eigentlich schlafen bis um neun, ne? Dann sind das immer Stunden. Keine Ahnung. <lacht> Komm, wir geben einfach mal neun ein. Perfekt, oder? Perfekt, perfekt, perfekt. So. Aber ja, wir haben schön eingepackt. Wir haben schön eingepackt. So, wie kommen wir jetzt. Haha. Dass uns auch keiner sieht, versuchen wir mal, darüber zu klettern. Sollte auch möglich sein, oder? Sollte man meinen, aber da braucht man wahrscheinlich dann Kletteranschuhe. Vermute ich mal. zu so, jetzt checken wir mal kurz die die wohnung sollte, sollte aber keiner da sein Okay, komm wir machen es einfach wir sind mutig relativ einfach mit dem Dietrich. Was ist wieder ein Fernseher? Den könnten wir eventuell auch rausstellen, oder? Kann man den hier... Warte, jetzt probiere ich mal was. Jetzt probiere ich mal was. Okay. Boah, das ist echt schwer. Ach. Oh, der, der nervt jetzt aber ein bisschen. Okay, komm, lass wir erstmal Fernseher da, wo er ist. Wir sollen ja was an der... an dieser Schachtel klauen. Geld nehmen wir mit. Das leicht verdientes Geld. Okay, anders weggebackt scheinbar. So, jetzt wieder was für Dimitri. Okay. Keiner da, okay. nicht was drin ist können wir die Schubladen noch checken kurz nur Klamotten ich dachte könnte ich anziehen geht aber nicht macht die doch zu macht die zu komm ist auch nicht zu gebrauchen. Da können wir uns jetzt eigentlich um den Fernseher nochmal kümmern. Ein bisschen nervig. <lacht> so. <lacht> Der Pferd. Alter, jetzt muss ich ja auch zum. Was kommt noch das knacken. Oh Mann. Ich hab zu lange mit dem. Ich habe zu lange mit dem Fernseher romantiert, Mann. So, da ist der Fernseher wieder. Jetzt versuchen wir nochmal ganz schnell abzuhauen hier. Ohne den Fernseher. Kann sich doch bestimmt irgendwo verstecken. Wir müssten eigentlich nur zum Haus kommen, ne? Nur zum Haus kommen. Äh, zum Haus, zum Auto. Und dann hier rechts hoch, oder? abzuhauen. Ja Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier das Video. Also zum kleinen Fazit kann ich sagen, ich finde das Spiel echt genial. Also macht Spaß und es wird mit Sicherheit auch immer wieder äh, ja, aufwendiger und wenn wir sehen, was wir so alles freischalten können, was für Werkzeuge man benutzen kann und ja, das wird natürlich nachher erst interessant, wenn man immer mehr Werkzeuge hat und man kann schauen, wie man in welches Haus reingeht und ja, das war jetzt natürlich noch leinhaft, aber wir sind ja auch so ein, ein Gauner, sieht man ja auch in unserem Auto, wir sind ein Gauner, der noch lernen muss und äh, vielleicht kriegen wir dann irgendwann einen Lamborghini. <lacht> ja Leute, also ich kann das Spiel bisher empfehlen und äh, es scheint morgen, ich bin gespannt natürlich auf äh, ein weiteres Update, das die Performance natürlich so ein bisschen verbessert. Es ist natürlich echt hardware -hungrig, das Ganze, und, äh, aber da werden die mit Sicherheit noch dran arbeiten. Ich finde es cool, also meine persönliche Meinung ist, äh, das ist echt ein geiles VR-Game und ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ihr habt ja gesehen, äh, was das Spiel so bietet und äh, ja, wie blöd ich mich teilweise wieder angestellt habe. Ja, wie immer, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo da gelassen habt, lasst mir doch bitte ein Abo da, würde mich echt freuen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.